Hallo liebe Freunde der Wissenschaft und Schlaufüchse. Heute wollen wir süßen Sirup herstellen. Als Aufstrich für Brot, zum Backen oder für Pfannkuchen und Krebs. Süßer Sirup, auch goldener Sirup in Wertzuckercreme oder Kunsthonig genannt, entsteht aus Zuckerwasser, wenn man Säure zugibt und eine Zeit lang erhitzt. Die Säure spaltet den Zucker in Traubenzucker und Fruchtzucker und durch die Hitze entsteht ein karamellartiger Geschmack. Die Mischung aus Fruchtzucker und Traubenzucker ist etwas süßer und fruchtiger als der Ausgangsstoff Zucker. Wir benötigen also 250 Gramm Zucker, 100 Gramm Wasser, und als Säure nehmen wir den Saft einer halben Zitrone. In der Tat könnten wir jede Säure nehmen, aber aus geschmacklichen Gründen bevorzuge ich Zitronensäure. Selbstverständlich könnten wir auch reine Zitronensäure aus der Drogerie verwenden. Wir geben alle Zutaten in einen Topf und erwärmen. Und bei etwa 125 Grad Celsius oder 257 Grad Fahrenheit fängt die Mischung an zu kochen. Nach etwa 10 Minuten beginnt die Mischung sich gelblich zu verfärben. Wenn die Mischung etwa die Farbe von Honig hat, beenden wir das Sieden. Für einen intensiveren karamellartigen Geschmack lassen wir die Mischung ein paar Minuten weiter köcheln. Nach dem Abkühlen ist unser süßer Sirup fertig. Guten Appetit!